Hallo! Viele von euch haben bestimmt mein Video zum Thema bewusst leben gesehen, in dem ich darüber geredet habe, worüber ich im Moment so ein bisschen mehr nachdenke und was mir immer wichtiger wird oder ähm, um euch auch mal so einen Gedankenanstoß zu geben, wie man vielleicht seinen Alltag ein bisschen bewusster gestalten kann. Und ein Thema ist mir dabei sehr, sehr wichtig, da ich im Moment halt hier in den USA lebe und merke, dass es hier leider noch nicht so angekommen ist. Und zwar ist das das Thema Plastik, Müll, Müll. Ähm, ja, einfach unnötig Zeug benutzen und wegschmeißen, was man gar nicht braucht. Das ist einfach ein großes Thema und wichtig für uns alle, weil es einfach auch um Umweltschutz geht. Deswegen wollte ich das nochmal in einem separaten Video ansprechen. Es gibt zwei Anstöße für dieses Video. Und zwar, erstens ist mir letztens mal aufgefallen, dass ich schon relativ früh äh, mich mit Müll und ähm, so... Umweltschutz ähm, befasst habe. Ich war ja auf Bali eine Zeit lang und habe dort jeden Morgen mit 5 bis 10 Leuten, würde ich schätzen, an einem Strandstück von etwa 500 Metern Müll aufgesammelt. Und wir haben dort jeden Morgen, und das muss man sich mal vorstellen, an einem kurzen Strandstück mindestens, wir haben das nämlich nachher gewogen, mindestens 20 Kilogramm Müll eingesammelt. Jeden Morgen aufs Neue. Im Meer ist einfach so viel Müll und wir produzieren so viel Müll, der eigentlich gar nicht produziert werden müsste, dass wir da wirklich jeden Morgen so viel, ohne uns jetzt groß anzustrengen, ohne danach suchen zu müssen oder so, das aufgesammelt haben und ähm, das war für mich so, oha, wie krass ist das? Das ist schon echt nicht normal oder das sollte nicht normal sein. Und dadurch werden natürlich auch... Im Meer die ganzen Lebewesen, die ganzen Tiere, die dort einfach ihren Lebensraum haben, ähm, denen wird geschadet. Die sterben daran, die essen das natürlich und können das nicht verarbeiten. Und ich habe dort auf einer Schildkrötenfarm gearbeitet. Und wie viele dieser Schildkröten hatten irgendwo Plastik ähm, im Körper oder hatten, dass das äh, macht die Magen kaputt und das ist wirklich wirklich nicht schön. Also das war so ein Anstoß, wo ich im Endeffekt sagen muss, damals habe ich das noch gar nicht so krass realisiert, wie wichtig das eigentlich ist. Aber jetzt inzwischen denke ich mir einfach wow, das war einfach eine geile Idee oder das ist einfach ein gutes Projekt gewesen. Und der zweite Anstoß war, dass ich Samstag hier in einem Theater war, in einem Theaterstück ähm, und anschließend gab es eine Diskussion. Und in dieser Diskussion ging es auch darum, wie der Meeresspiegel immer weiter steigt, weil es wärmer wird wegen der Klimaerwärmung und ähm, wie dadurch natürlich einmal... Länder oder Inseln überschwemmt äh, werden können oder wie auch Tiere nicht mehr im Wasser leben können, weil die meisten kaltblütig sind und im, in so warmen Wasser nicht mehr ähm, leben können, dass auch Korallen absterben und wie wichtig eigentlich das Meer für unsere Luft ist, denn ähm, ohne das Meer würde es die Luft nicht geben und ohne die Luft gibt es uns nicht und wir alle tragen irgendwie dazu bei, dass ähm, die Klimaerwärmung immer weiter fortgeschritten wird und ich glaube, es gibt ganz, ganz einfache Möglichkeiten, das so ein bisschen zu reduzieren oder dass jeder einfach mal ähm, sich selbst an die Hand nimmt und sagt, okay, das brauche ich jetzt gerade gar nicht, vielleicht kann ich das einfach mal lassen und der Umwelt wird damit ein bisschen geholfen. Natürlich ist das wieder so ein Thema, wie auch beim Wählen oder so, ein einzelner, hat jetzt nicht das Gefühl, dass er so einen Riesenunterschied damit machen kann. Oder ich werde wohl nicht die Klimaerwärmung irgendwie aufhalten können als einzelne Person. Aber gerade deswegen drehe ich auch dieses Video. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man sich darüber mal Gedanken macht, dass man sich das mal anhört und dass man einfach seinen Beitrag dazu leistet. Denn das sammelt sich und vielleicht können wir dann doch dagegen anarbeiten. Ich merke vor allem dadurch, dass ich jetzt im Moment hier in den USA bin, dass wir in Deutschland, vielleicht auch ganz Europa, das kann ich nicht beurteilen, aber in Deutschland auf jeden Fall im Gegensatz zu den USA sehr, sehr viel weiterentwickelt sind und schon viel, viel besseres Bewusstsein dafür haben. Also es ist wirklich so, dass du hier egal in welchem Supermarkt, außer dem Aldi, egal in welchem Kiosk, egal in welchem auch ähm, so Klamottenläden, du bekommst Plastiktüten dazu und du bekommst Oft auch, vor allem im Supermärkten, nicht nur eine Plastiktüte, weil die halt relativ dünn sind, sondern die stecken dann zwei, drei, vier ineinander, tun dann drei, vier Produkte da rein, die diese eine Tüte gar nicht gerissen hätten und geben dir dann fünf, sechs Mal drei bis vier Tüten ineinander mit deinen Produkten drin, die du dann nach Hause tragen kannst. Und das ist kein Scherz. Das ist so. Egal, was du dir kaufst. Ich habe mir letztens zum Beispiel in dem Supermarkt einfach nur sechs Eier gekauft. Ich hätte zwei Tüten dazu bekommen. Oder auch jedes Mal, wenn ich mir mein Wasser kaufe, das kauft man hier in so Gallonen, die man natürlich dann auch wegschmeißen muss. Ähm, jedes Mal wollen die mir im Kiosk dazu Tüten geben. Also halt nicht nur eine, weil die reißen würde, sondern mehrere. Und ich sage jedes Mal, I don't need a bag. Und sie gucken mich jedes Mal so an und... Also das, die verstehen das gar nicht. Ich habe mir letztens ein Eis hier gekauft. Ein fucking Snickers-Eis. Und der Typ wollte mir eine Tüte dazu geben. Und es ist halt... Ich, ich nehme diese Tüten nie. Ich habe immer entweder eine Tasche dabei, wo ich das reinstecken kann. Oder wenn ich weiß, ich gehe einkaufen, dann nehme ich mir meine, meine Jutebeutel mit. Das klingt jetzt ein bisschen biomäßig, aber es ist halt so. Und das war auch schon in Köln so. Ähm, aber die haben hier wirklich einfach überhaupt noch nicht dieses Verständnis von wegen, wir brauchen das nicht oder wir können eine Galone, an der sogar ein Griff ist, ein Griff, können wir auch so tragen. Also, das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich denke hier jedes Mal, oder die verkaufen hier ähm, Äpfel, Insulinen so wie Pret-à-Manger oder ähm, Au-Bon-Pain oder so, solche, solche Bäckereien eigentlich, wo es aber dann halt noch so Snacks zu kaufen gibt. Die verkaufen. Ein Apfel, der nochmal eingeschweißt ist, wo so eine Aluf nicht Alufolie, so eine Frischhaltefolie drum geschweißt ist. Ich denke mal, damit nichts an den Apfel kommt, aber es ist so ein Schwachsinn, wirklich. Und ähm, hier fällt mir das halt nochmal mehr auf, weil ich auch schon in Deutschland da ein bisschen drauf geachtet habe, dass ich zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe und zwei Äpfel kaufe, nicht extra so eine Plastiktüte dazu nehme, sondern halt einfach die Äpfel in den Einkaufswagen tue. Ich wasche sie danach. Diese Plastiktüten benutzt man ja normalerweise wirklich nur, um die Äpfel von dem Apfelstand nach Hause zu transportieren, um sie dann wegzuschmeißen. Und das ist der Wahnsinn, wie viel Plastik wir verwenden, was wir gar nicht brauchen. Und wie gesagt, in Deutschland ist das inzwischen schon gut angekommen. Es gibt da ja auch irgendwelche biologisch abbaubaren ähm, Tüten für Obst, auch die braucht man nicht meiner Meinung nach, aber sowas wie Plastiktüten bei DM und so gibt es ja gar nicht mehr, was ja schon ein Riesenfortschritt ist und hier ist es wirklich einfach anders und ähm, dadurch ist mir dieses Thema einfach jeden Tag so präsent und ich denke mir jedes Mal, wie blöd seid ihr eigentlich, warum ist das hier noch so wenig entwickelt in so einem großen Land mit vielen, vielen Menschen? was wirklich einen großen Unterschied machen könnte und es macht mich richtig sauer, ihr merkt das. Ich glaube, um seinen Beitrag zu leisten, ist es einfach, äh, Dinge im Alltag einzubauen, die einem nicht schaden oder die einem keine Lebensqualität rauben oder so, sondern die halt einfach ein bisschen darauf achten, dass man nicht so viel Müll produziert. Ähm, ich bin jetzt niemand, der Zero Waste Lifestyle oder so mäßig lebt, also auf gar keinen Fall. Natürlich benutze ich oder produziere ich Müll. <lacht> Das bleibt ja nicht aus, vor allem hier nicht. Ähm, aber ich achte einfach darauf, dass ich das, was ich nicht brauche, auch nicht kaufe oder ähm, auch nicht nehme. Auch so Sachen wie Verwertung von Nahrung. Also wie viel Nahrung wird weggeschmissen, die noch wirklich gut ist? Natürlich von Supermärkten, aber auch... Wir als einzelne Haushalte. Das ist so extrem. Wir kaufen etwas und wissen noch gar nicht genau, ob wir das überhaupt brauchen und schmeißen es dann weg. Und das war mir schon in Köln immer ein sehr, sehr großer Dorn im Auge. Und ich esse auch Produkte noch, auf denen das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, einfach weil es scheißegal ist oft. Natürlich, wenn es verschimmelt ist, dann <lacht> kriegt man auch mich nicht mehr dazu, aber... Mir macht es auch nichts aus, wenn eine Banane schon braun ist oder ein bisschen reif. Ähm, wenn mir das was ausmachen würde, würde ich sie auch nicht wegschmeißen. Es gibt so coole Dinge, die man dann noch damit machen kann. Ob man sie einfach in Joghurt tut, um zu süßen oder ein Bananenbrot damit backt. Oder wenn es gar nicht geht, einfach an jemanden verschenkt auf der Straße. Es freut sich jeder über eine Banane. Egal, ob sie grün oder braun ist. Also ähm, es gibt einfach viele Wege. Nahrung zu verwerten und es ist so wichtig, dass wir das nicht kaufen, um es dann wegzuschmeißen. Macht euch am Anfang der Woche einen Plan und kauft dann danach ein, was ihr wirklich dafür braucht und bemüht euch einfach mal, Dinge aufzuessen. Warum sollte es im Müll landen? Das macht für mich einfach keinen Sinn, das macht mich richtig sauer. Ähm, wenn ich mir was kaufe, dann esse ich es auch auf. Ich habe es hier wirklich geschafft, dass ich noch nie etwas wegschmeißen musste. Oder mir mal Gedanken zu machen, fahre ich jetzt lieber mit dem Auto von Köln in meine Heimatstadt oder nehme ich lieber den Zug, der sowieso fährt oder suche ich mir eine Mitfahrgelegenheit, wo wenigstens nicht nur einer das Auto benutzt und nicht nur einer diese Abgase produziert, sondern eben vier, fünf Leute. Das sind einfach so kleine, kleine Dinge, die total einfach sind und die total wichtig sind und über die man sich einfach mal Gedanken machen sollte, weil ja es wird auch dadurch viel günstiger und so. Also es hat eigentlich nur Vorteile und es ist Einfach nur Bequemlichkeit, sich dann alleine ins Auto zu setzen. Du kannst trotzdem alles machen, was du willst. Du kannst trotzdem die Musik hören, die du willst oder so, wenn es dir darauf ankommt. Und ähm, ja, es tut einfach der Umwelt auch sehr gut und dir vielleicht auch selber, weil du coole Leute kennenlernst. Eine andere Sache, die total viel Spaß macht, meiner Meinung nach, und mit der man äh, eben auch ein bisschen dagegen ankämpfen kann, dass immer wieder so viele neue Dinge produziert werden ähm, ist, in Second-Hand-Läden oder auf Flohmärkten einzukaufen oder auf so Internetportalen, wo man äh, alte alte Klamotten online stellen kann. Einfach, weil es erstens Spaß macht und weil es ein geiles Gefühl ist, wenn du dann was Cooles gefunden hast. Und zweitens, weil ansonsten wahrscheinlich die meisten Dinge, die dort verkauft werden, weggeschmissen werden würden. Ähm Dafür gibt es einfach so oft keinen Grund. Und es gibt einfach für fast jedes Produkt einen neuen Besitzer, der sich darüber freuen würde, wenn ihm das gehören würde und wenn er das noch verwerten darf. Und sowas wegzuschmeißen, ist natürlich der bekloppteste Weg meiner Meinung nach. Also wenn etwas jetzt wirklich ausgefranst ist und flecken und stinkt, dann, dann wird sich darüber keiner mehr freuen. Aber ähm, entweder probierst du es halt an irgendjemanden zu verkaufen und ansonsten verschenkst du es halt oder du spendest irgendwas oder so. Es gibt immer Mittel und Wege, ähm, einen neuen Besitzer zu finden, der sich darüber freut. Und es ist so einfach und es gibt dir auch ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, das ist auch eine gute Sache. Genau, also das sind erstmal so meine Gedanken zu diesem Thema. Ihr merkt, das geht nicht nur ums Müll produzieren, sondern das ist so groß. Das betrifft eigentlich jeden Bereich unseres Lebens. Und ähm, wir alle können da wirklich einen großen Anteil leisten. Und ähm, das waren jetzt einfach mal so ein paar... Anstöße zum Drüber nachdenken. Ich hoffe, dass das den einen oder anderen erreicht hat und jetzt mal dazu bringt, vielleicht sich nochmal hinzusetzen und zu überlegen, brauche ich das wirklich und ähm, kann ich meine Äpfel nicht auch ohne doppelte Plastiktüte transportieren? Das macht so einen großen Unterschied und es ist so einfach, deswegen. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag und bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema. Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt oder was sind noch für euch so Dinge, die ihr verändert habt und die sehr, sehr einfach waren, sie zu verändern, die aber eine große, eine große Auswirkung haben? Das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!